Hi und herzlich willkommen zu diesem Video. Wir sind einmal wieder zurück. Push am Sonntag. <lacht> ja, wir bauen jetzt mal die Sitze aus, weil damit passiert was richtig cooles. Ich glaube, das werdet ihr in diesem Video schon sehen, weiß ich aber noch nicht ganz genau. <lacht> <Hoppala. Huppetipp. lacht> Junge, ist das schwer, also eine Arbeitsplatte wäre jetzt nicht schlecht. Guck mal. Nächste Autowaschen ist auf jeden Fall gesichert. Naja, immerhin äh, 80 Cent. Hm, kommst nicht weit mit dem Autowaschen? Nee. Und eine Bombe. <lacht> Lecker. <lacht> mm. Ja, jetzt äh, müssen wir das hier irgendwie trennen. <lacht> So, wir haben es geschafft. Ähm, für euch zur Erklärung, falls ihr auch mal vorhabt, das vielleicht ähm, selber zu machen. Auf welche Blende filmst du gerade? F. 2,8. Dreh mal hoch auf 8, dann sehen die Leute nämlich jetzt alles scharf, was ich zeige. Mhm. Hast du? Mhm. Okay. Ähm, wir haben hier zwei Schrauben gelöst. Ihr habt gesehen, ich musste bei dem einen ähm, mit dem Lappen rein, habe ich nämlich vorher schon ausgenudelt. Das habe ich mir von Jan, ähm, weil ich hatte nur Sechskant und damit habe ich es erstmal versucht, bis ich auf die Idee gekommen bin, dass ich ja einen Vermieter habe, der ein äh, mögliches Werkzeug hat. Und dann habe ich mir jetzt von ihm einfach ähm, einen Sechskant genommen. Komm, wir jetzt raus, lassen, brauchen nee. wir gleich nochmal. Vielzahn äh, genommen, genau. Ich habe es mit einem Sechskant versucht, so rum. Und ja, deswegen musste ich dann, weil die Schraube ausgenullt war, mit einem Hammer und einem Tuch arbeiten. Also, was haben wir gemacht? Hier ist eine, sind zwei Schrauben. Die haben wir gelöst. Hier so eine Kappe drauf, die haben wir abgemacht. Die beiden Schrauben gelöst. Dann hatten wir schon mal diese Teile in der Hand. Das sind die, die hier so vor sind ne? auf beiden Seiten. Ähm, dann habe ich hier unten den Keder sieht man das mhm. diese Kante hier da ist der Stoff quasi drumgelegt gewesen den habe ich einmal abgepult hier an den Seiten sind diese Dinger dran ähm, sind von der Innenseite einfach nur mit so einer kleinen Schraube Kreuz haben wir rausgemacht und ja das war's ne? dann hatten wir das Ding den Stoff haben wir abgemacht der liegt jetzt hier der Jute. Oh, ich hoffe, ich kriege das Ding wieder zusammen, ey. Mhm. Sag ich, auseinanderschrauben ist ja mal leicht. Ähm, ja, ich glaube, das mehr haben wir nicht gemacht, ne? Mhm. Ich wollte nur nochmal, weil ich jetzt nicht weiß, wir haben ja, habt ihr gerade gesehen, Zeitraffer. Ich weiß noch nicht genau, was ihr da gesehen habt. Ähm, und falls ihr das selbst mal vorhabt, dass ihr wisst, wie es geht, kann ich euch auch mal was erklären. Richtiger Schrauber werde ich ja noch. Äh, so, ja genau, das machen wir jetzt mit dem zweiten Sitz auch noch. Das heißt, wir werden jetzt einmal nach Hamburg fahren mhm. zur Carbonveredelung. So, wir sind angekommen bei der Firma Carbonveredelung. Ja, moin. Moin. Ja, moin. Ihr ja, veredelt, oder veredelt Sachen mit Carbon. Genau, das ist unser... Wie lange macht ihr das schon? Äh, ich mache das jetzt seit zwei Jahren. Mhm. So, und richtig ging es dann auch irgendwann los, wenn man so auch offiziell Parteile verkauft und dann mit Gewerbe anmelden mhm. und sonstiges. So. Also erstmal ähm, hobbymäßig quasi angefangen? Genau, so. ich wollte ja erstmal mein eigenes Auto machen, mhm. damals so und dann ja, ist man ein bisschen verzweifelt gewesen und dann versucht man in der Situation, ich bin so ein Mensch, ich, ja, ich verlagere mich eher so ganz doll da rein, mhm. so, wenn mir das gefällt, so und dann ging es immer mehr und mehr und mehr und dann floss auch mehr Geld rein und immer mehr Geld rein und mhm. dann kam es dann halt irgendwann dazu, dass wir oder dass ich dann gesagt habe, dass ich das nebenbei immer mache. So, und dann ging es immer mehr in die Richtung, noch intensiver. so. Dann am besten freund mir noch mit reingeholt Philipp mhm. und dann, dann ging es ja. ja mega. Ich habe schon ganz ganz lange mit dem Gedanken gespielt das zu machen und dann bin ich auf euch aufmerksam geworden und habe immer so ein paar Storys halt gesehen und dachte ich auf jeden Fall musst du mit den Jungs die müssen bei dir ans Auto ran. Ja. Mega cool was ihr da so fabriziert. Ähm, ich habe euch die Dinger einmal mitgebracht ähm, ja, wie würden wir da jetzt eurer Meinung nach am besten vorgehen, dass das ja, schick ist? Ja, ähm, wir hatten ja schon, mal schon gesprochen gehabt, ähm, wir werden, du hast ihn ja schon sehr gut auseinandergebaut den ganzen Sitz, wir werden noch die Seitenteile hier lösen, weil wir die separat machen, mhm. weil so Sachen abkleben ist halt immer so ein Ding, das ist immer ein bisschen blöd weil wir das Carbon halt schneiden müssen. Und dann ist das halt, ja, da haben wir halt immer Angst, immer was kaputt zu machen, mhm. deswegen lieber immer sowas ausbauen, die werden wir wahrscheinlich auch noch ausbauen, diesen habe ich schon eben gerade gesehen, Plastikfisch oder so gepoppt oder irgendwas, hier hinten mit so Metallklammern mhm. dran, wenn wir lösen, die werden wir auch ausbauen und dann werden wir nochmal darüber schnacken, ob wir die dann auch noch machen oder, in Schwarz, in hochland oder keine Ahnung was du alles gerne haben möchtest. Hm. Das ist eigentlich so, da bist du frei Also ich glaube schon, ähm, zumindest über die also die, über die Rückseite, hier habe ich mir noch keine Gedanken gemacht, aber kannst du mal hier so eine die Blende von vorne geben? Ja. Genau. Also da hatte ich mir bei den Dingern, die sitzen ja vorne an den Polzern dran, äh, da hatte ich mir schon Gedanken gemacht und ähm, wenn du sagst, dass ihr das hinbekommt, dann hätte ich die glaube ich schon ganz gerne auch in Carbon. Ja. Die, die, würden dann, die sitzen dann halt so drin, ne? Ja genau. Ja. Zwischen auf dem Polzer quasi drauf. Genau, ja. nee, das, ist, das ist kein Problem. Okay, auch mit diesen äh, Kanten und sowas, was hier ist, das kriegt ihr da alles richtig schön? Ja, dann müssen wir müssen halt ähm, gucken, wie wir das setzen. Werden wir werden wahrscheinlich vielleicht ein bis zweimal vielleicht aufkleben, mhm. ein, zwei Versuchen machen und dann gucken, wie wir das auch dann machen, wo wir eine Schnittkante setzen. So, Wenn das Ding jetzt so drinnen sitzt und der Sitz halt so steht, dann ist halt meine, meine Denkensweise halt immer, dass ich irgendwie hier oben eine Schnittkante setze, weil man die halt wirklich nicht sieht. Mhm. Oder eventuell auch noch hier eine. Das muss man halt gucken, wie man es halt gelegt bekommt. Ne? Mhm. Da, das, dafür habe ich das Bauteil jetzt erst zwei Sekunden in der Hand ja, ja, klar. Aber ähm, das müssen wir uns dann angucken. Aber das ist eigentlich kein, kein Problem, überhaupt nicht. Und ähm, kriegen wir das so hin? Ich ähm, kann dir nochmal Bilder zeigen von der Motorhaube oder vom Lenkrad. Da haben wir das Carbon mhm. alles so ein bisschen schräg gewählt. Genau, die Faserrichtung ist dabei sehr wichtig. Mhm. Ähm, beim Sitz müssen wir das gucken. Ähm, ich weiß jetzt nicht aus dem Kopf ungefähr wie lang der ist, ich schätze mal Meter. Ähm, wie wir, wie rum wir legen können, mhm. das werden wir gleich noch naja, einmal nach oben gehen. Wir werden uns das angucken, einmal den Sitz mitnehmen, einmal rüberhalten, wie können wir es am besten rauflegen mhm. und dann können wir auch entscheiden, welche Fasereichtung können wir gehen. Mhm. Okay. Ähm, wir haben jetzt nicht keine sehr großen Matten da, ähm, klar, wir haben endliche Meter lang, haben wir, ja, das ist kein Problem, aber wir haben halt keine 1,50 er rollen jetzt, ja. so, weil unser unser Hersteller ein bisschen Probleme und organisieren hat, das mhm. ist auch eine Kostensache. Ja, da zahlt man eben mal ein bisschen mehr für so, und dafür lohnt sich das bei uns jetzt nicht, wenn wir uns da sehr sehr viele Quadratmeter holen, weil wir halt hauptsächlich Innenräume machen oder sonstige, ja, deswegen lang bei uns ein Meter rollen. Aber sowas machen wir dann, wenn wir für unseren anderen Jungs oder so mal eine Modehaube machen oder sonstiges, dann bestellen wir auch mal eine 1,5, mhm. er Rolle. Das ist immer so Absprechung, Nur wenn du sagst, du möchtest das unbedingt jetzt so haben, dann haben wir von vom Kumpel noch die Motorhaube, das dann zusammen beides. Und dann können wir ein bisschen ein Packband mehr bestellen. Ne? Mhm. Und ähm, wie lange würdest du jetzt brauchen für so einen Sitz oder ihr? Ähm, also normalerweise auch bei Innenräumen und generell bei irgendwelchen Teilen sagen wir ungefähr zwei bis drei Wochen. Mhm. Ähm, es kommt halt aber, halt aber auch immer drauf an, wie die Arbeit da ist. Ja? So, das Ding ist halt, ja wie man das halt sieht, da hat halt sehr viele Ecken und Kurven. Mhm. Erstmal das Ding zu belegen, wird schon nicht einfach sein. Also das ist schon eine ganz kleine Herausforderung. Wie immer fangen wir am tiefsten Punkt an. Ähm, und dann müssen wir uns halt so ein bisschen dahin arbeiten. So, da bin ich auch gerade ein bisschen am überlegen, ob wir hier anfangen oder doch von der Seite lieber anfangen. Aber das würde eigentlich... Das, das und ähm, wie kann ich mir das vorstellen? Mhm. Ihr, ihr schleift das dann alles an? Genau, also wir zerstören ihn einmal. Ja, okay. Äh, Kenn ich ja von der Karosse schon. Der wird einmal wirklich auf 60 so grob wie möglich geschliffen, mhm. so, dann wird er einmal schön gemacht, dann wird er einmal entfettet und dann kommt er in die Kabine, dann hauen wir der Kleber rüber, mhm. dann kommt auch Kleber aus Gewebe rauf und das lassen wir ein bisschen ablüften. Mhm. Und dann muss das ja wahrscheinlich auch noch eine ganze Zeit lang trocknen, ne? Genau, also normalerweise ähm, zwei bis drei Tage soll der Kleber aushärten. So das heißt, bevor, bevor man das überhaupt verbindet oder? Nein, nein, nein ähm, bevor man da irgendwas rüber macht. Achso, okay. Also Klarlack oder sowas zum Beispiel. Genau, okay. also, da, also der, darf, äh, der, der der Kleber darf nicht mit irgendwas bedeckt sein, mhm. auf jeden Fall definitiv vor zwölf Stunden. Ähm, sonst hat man halt Haftungsprobleme oder die Sachen enthalten da doch irgendwelche Lösemittel. Bei uns de dementsprechend halt nicht mhm. für die erste Schicht. Ähm, so, dann kleben wir das Gewebe drauf. Ähm, einige Überschände werden abgeschnitten, zum Beispiel, da müssen wir auch nochmal drüber reden, ähm, wie weit du das Carbon noch innen drin rein möchtest, weil du hast ja hier noch, noch, noch einen Polster drüber. Ja genau, das ist halt dieser Feder von dem, von dem Stoff halt rein Genau, das ist dann halt wieder so eine Sache, wenn du das genau hier an der, an der Kante haben möchtest, dann ist das halt wieder so ein Ding, hier mit, mit einem Schleifpapier, und irgendwelchen Schleifmaschinen reinzukommen, ist dann auch wieder mhm. so, ein, so ein Aufwand. Mhm. Ähm, so, aber normalerweise machen wir das dann halt so, dass wir Carbon bis oben hin rumlegen, Dann schneiden wir hier oben einmal glatt ab. So und dann nachher, wenn wir, bevor wir Klarlack machen, wird die Pappe einmal noch hier in den Schwarz geduscht mhm. und dann wird die nochmal wieder geschliffen. So durch das Schleifen haben wir dann hier halt einen, einen relativ sauberen Übergang. Mhm. Das hast du ja auch gesehen bei, bei Philipp seiner Limo. Mhm. Da ist ja halt dieser schwarze Übergang. So sowas kann man machen, ähm, da haben wir jetzt zum Beispiel bei den Kupflügeln gemacht. Ähm, und da ist es halt so, dass wir das halt schwarz spritzen und dann schleifen wir ihn noch einmal wieder glatt. Mhm. Nochmal wieder und so, dass wir das hier schleifen, bleibt hier halt der schwarze Kontrast also eine saubere Kante da. Ja. Das ist ganz ja. wichtig halt. Okay. Das ist halt wichtig, dass du keinen Übergang hast oder, ja, oder sonstiges abgebildet ist, weil das ist schon eine Sauerei mit den ganzen Harzen und alles. Mhm. So, und dann. Das ist halt was anderes als wie Vollcarbon-Teile. Ne? Naja, das kann man überhaupt gar nicht miteinander vergleichen, finde ich, mhm. weil die Arbeit was ganz anderes ist. Also, wir haben jetzt die Teile einmal beklebt. Ähm, zumindest noch mit Sitzkappen. Die sehen so aus. Das zeige wir jetzt einmal. So sehen die so aus. Schön Oberfläche geworden. Wir haben zwei Versuche gemacht. Erstmal haben wir, sind wir, haben wir die Mitte einmal gemacht. Und dann hatten wir ein bisschen hier Probleme mit dem Verzug. Und dann haben wir es nochmal neu gemacht. Und dann sind wir von oben, haben wir angefangen, haben uns runtergearbeitet. Erstmal links und rechts runter. Ja. Sieht schick aus die Kanten werden hier alles schön geschnitten und morgen geht es daran weiter nachdem wir den ersten Gang aufgetragen haben und die Teile getempert haben, sieht es ungefähr jetzt einmal so aus. Das zeige ich jetzt einmal. Noch ein paar Staubeinschlüsse, aber ansonsten sieht das ganz gut aus. So, ein Teil habe ich schon mal rausgebracht. Das sieht so aus. Das zeige ich jetzt einmal. Das steht hier schon ready. So. Das Teil wird jetzt einmal geschliffen und ja, dann kann es weitergehen. zweieinhalb Wochen später wieder hier. Ja, äh, ihr habt gerade im Zeitraffer gesehen, wie das Ganze gebaut worden ist. Ging alles gut? Ja, ja ne? Alles wunderbar. Ja, Ja, Alles die Dinger sind fertig. Pack mal aus. Ich habe sie nämlich auch noch nicht gesehen auf Fotos und äh, immer mal wieder so einen kleinen Zwischenstand. Ist schon geil. Wir haben uns hier ähm, dafür entschieden, dass es jetzt, äh, ja ihr habt erst den Aufkleber drauf gemacht und äh, dann Klarlack. Also normalerweise machen wir das so, dass wir halt Unsere unsere fertig machen, da kommt ein Aufkleber rauf und dann machen wir klar darüber. Da haben wir uns das jetzt so entschieden, dass wir ein bisschen schon Aufkleber ins Harz eingebracht haben, ähm, damit wir halt eine etwas bessere Oberfläche haben. Mhm. Weil du, du spürst diesen Aufkleber, du merkst ja. es halt nicht. Ne? Also abholen oder so ist jetzt nicht mehr. Ähm, ja, finde ich. Oder schleifen grob. Genau. Sehr grob. Sehr ja. grob. Aber ja. dann machst du wahrscheinlich, dann ist wahrscheinlich auch wieder der Aufbau dann komplett im Arsch. Ne? Alles. Ja. Ja. ja, aber das ist doch. Das gefällt mir. Finde ich mega cool. Sehr cool. Ihr macht auch wirklich alles aus Carbon, ne? Wir haben schon alles gemacht. Alles, ne? Ja. <lacht> Über Motorradtanks, eigentlich alles Mögliche, Kleinteile. Wir haben uns... Was haben wir? Ich suche mal, weil das alles hier ist auch noch, haben wir alles in Carbon gemacht. Oder die Jungs. Ja, da ist auch äh, das Gleiche mit Recaro. Ist das jetzt hier schon wieder gegengeschraubt? Bitte? Ne, die werden nur eingeklickt. Achso, nur eingeklickt. Das heißt, die genau. kann ich jetzt aber wieder rausklicken? Die kannst du ganz mal rausklicken. Okay, weil dahinter sitzen ja die Schrauben, ja. ne? Richtig. Ja. ja, aber hier halt mit äh, Hochglanz äh, schwarz in den Zwischenräumen und dann, ja, mega cool. Gefällt mir auf jeden Fall. Das freut uns. Das ist schön. <lacht> Sehr cool. Ja, das war jetzt einfach hier so mit rein. Das hier sind äh, Schrauben. Ganz kleine Schrauben und alles. Alles, was, alles, was noch vom, Ab vom Ausbau jetzt übrig geblieben ist. Weil ich wusste jetzt nicht, wie weit du jetzt noch irgendwas am, am Sitz machen lässt oder, oder machst wegen den Seitensachen und sowas alles. Mhm. Die, diese kleinen Schrauben, die sind äh, dann für das Gegenstück ja, genau. hier. Genau. Okay, gut. Nur damit ich das mal gesagt <lacht> <lacht> habe. Ja, genau. und, weiß, wie. und hier hinten ist die ist der ist der, ist der eine, das ist eine Kabel zum Einhaken hier. Das hier, das haben wir festgemacht einmal. Mhm. So, das klickst du dann ganz normal wieder hier mit rein, mit bei dem Hebel. Ja. Da führst du ihn ein und dann packst du ihn fest. Siehst du sofort einfach. Ja, ja. Das sollte ich hinkriegen. Ja. Mega cool. Finde ich, find ich gut. Gefällt mir. Dann 780 Gramm sind sie schwerer geworden. 780 Gramm? <lacht> ja. ja. Ja, ja. Ich, ich, achte, ich achte bei dem Wagen ja eh noch nicht so auf ähm, Leichtbau, weil nur zum Beispiel der Spoiler, der von dem Oettinger Kit hinten drauf kommt, wiegt viereinhalb Kilo unlackiert. Ja, also Leichtbau betreiben wir noch nicht. Es passiert im Innenraum aber noch einiges. Das werdet ihr auch irgendwann, also dafür muss die Karosse erstmal wieder bei mir sein. Aktuell steht sie bei Danny im Schrammwerk. Da wird jetzt das nächste Video sein, wie wir die Seitenteile verkleben. Ähm, die werden erstmal verklebt, dass dann vernünftig gelackt werden kann. Ja, das seht ihr als nächstes, ich würde sagen, danke fürs Zuschauen, äh, danke für die geile Arbeit. Wird Gerne. War eine gute Entscheidung, hierher zu kommen, auf jeden Fall. <lacht> Bis jetzt noch? Ja, wenn nicht, schreibe ich euch nachher. Achso, Ach äh, was ich noch sagen wollte, normalerweise wollte ich euch die Sitze fertig eingebaut zeigen, nur ich will ja noch die Seitenteile, die sollen in Hochglanzschwarz schwarz kommen. Ähm, ja, und ich glaube, Danny hat noch gar keine Zeit gehabt, also Danny, der Lackierer, hat noch gar keine Zeit gehabt, sich daran zu schaffen zu machen. Ähm, deswegen, sobald es in dem nächsten Video wieder um den Innenraum geht, werde ich euch die Sitze einmal fertig zeigen. Ja. Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal, ciao.